Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ein bisschen Off-Cam ähm, gemacht. Ich habe es bis hierhin geschafft. Letztes Mal habe ich ja meinen Stuhl äh, gekillt ge und äh, habe es bis zur roten Etage geschafft. Und genau. Das ist so witzig, weil manchmal ist meine Aufnahme schneller als der als das Spiel. Und ich meine, manchmal ist das Spiel schneller als meine Aufnahme. Das ist so witzig so ja das war's mit dem Video ich hoffe es hat euch gefallen <lacht> nein nein alles gut aber man kann ja wirklich mm, so gut wie gar nichts machen weil like for real ist ultra schwer ist aber wir werden es irgendwann schaffen in drei Milliarden Jahren vielleicht so hier soweit bin ich schon längst gekommen. noch alles gut ja. <lacht> Digga, das video geht eine minute eine minute und ich bin jetzt schon mal ein Ey, äh. ich sag sie eine minute noch mehr eine Minute noch länger und mein Stuhl und mein ganze das ganze Haus wird hier explodieren. Vor allem, dass man dann halt so langsam muss. blond Was ist das Äh, okay, Ist das? was ist das ist das ist das ist mal ist das ist das ist das Sekunden das ist das ist das ist Denkst auch, ich, ich bin hier Mr. Beast oder was? Oder Crewcraft mit 5 Milliarden Robots oder was? Alter. Das heißt, zweimal holen sind 2000, über 2000 Robots. Und... müsst <lacht> dann noch, äh, dass du halt dann nur 60 Sekunden hast. Alles klar? Ja. Machen gerne, würde ich gerne machen. No pay, no, das hast du schon gerade eben gesagt. No gay. No Ey, dieser Typ von diesem Spiel hat wahrscheinlich so lange an diesen Sätzen gearbeitet. Aber ich habe schon mal über 100 Desks, desks Desk-Desks. Ja. Ich lasse es einfach ankrattern. Anker drinnen, falls ich irgendwie irgendeine. Digga. You're amazing in in in, in, in in in Sterben. Da bin ich amazing drin. Ich bin schon mal ein bisschen aufgestanden, damit ich vielleicht gleich mal einfach meinen Stuhl umbringen kann oder meinen ganzen Schreibtisch am besten. Du, ich habe hier noch das Bett, was ich gerne auseinandernehmen könnte, oder die Couch hinter mir. Könnte ich auch noch auseinandernehmen, nur so zum Reminder. Ne? Ich meine... Plus, ich habe da halt noch meinen alten Schulranzen, den ich auch einfach mal mit Halbhaus schleudern könnte. Das wird kann nicht mal haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja yeah, man. Endlich. So. A bit of Jumping, a bit of more Jumping, a bit of Climbing, Jumping. Okay, diesen Part habe ich noch nie, nie, nie, nie, nie, nie geschafft. Das ist mein Hasspot. Also nicht mein Hasspot, aber den habe ich nicht geschafft. Deswegen mal gucken. <lacht> <lacht> Der Rest wird easy. Der Rest wird easy, -peasy. Ey, Wenn ich das hier schaffe, dann werde ich, dann werde ich, dann. Was? So? Zum... Hallo? Was? Nein, nein, nein, nein, nein. Ich hab's noch nie so weit geschafft. Gut, aber ich habe mich beruhigt. Jetzt. Ich war kurz davor, mein komplettes, äh, das komplette Haus hier auseinanderzunehmen. Aber wir waren. Wir waren in den bis ich zu irgendeinem Van-Part angekommen bin, wo ich halt dann so, ja, Ciao. Ich bin, oh, perfekt, weil dieser erste Jumper ist mein Hasspart. Wo ich dann einfach so proben. Ja, und, und dieser Part, und dieser. Ich mach mal kurz, ich hab eine Idee. ich um, Was eine gute Idee. Noch einmal in. Ja, genau. Das ist, ähm dass ich meine, dass ihr meine Maus nicht sieht. Nicht ja. Oh. What is happening? Meine Aufnahme, äh... Okay, ich weiß nicht, was passiert hier. Ich hab mich gerade erschrocken wie sonst was, ey. Ultimale. Jung? Mh, mh. Ultimale. Das ist ein bisschen zu meinem, ey. Gut, egal. Gut so. Also. Ähm, wir gehen jetzt einfach. Wir schaffen jetzt diesen ganzen, diesen ganzen Part hier alles. Das schaffen wir jetzt gleich easy peasy. Ich schaffe das. Ich schaff das. Ich mache das jetzt gleich extra. Nur für euch. Ich schaffe das. Ich schaffe, schaffe, schaffe schaff das. ja ich schaffe das nicht. Hätte ich... ein, ein, die, äh... Für, für... für, für, jeden, äh... für jeden, für jeden, äh, Death Tod bekommen. Hätte halt ich jetzt schon viel... Geld, und zwar 100, ähm, 164 Robux hätte ich nämlich dann. Ist jetzt aber egal. Das juckt uns nicht. Das ist ziemlich schlecht. Denn wir wollen ja natürlich so wenige stal. Ich habe hier äh, auch noch eine andere Maus, die ich auch zerstören kann. Diese Maus nicht gerne äh, zerstören würde. Ich habe nämlich hier eine sehr tolle Maus, die, äh, die nämlich sehr toll ist, weil sie ähm, sehr schön ist. Ich habe es gefühlt gar nicht mehr zu dem Part, wo, wo, wo, wir, wo wir waren. Oh, oh, oh. Endlich! Endlich! Nach noch, noch, noch 30.000 Jahren endlich habe ich es wieder schon geschafft. No way! Ich war schon drauf! Ich war schon drauf! Der Rest wäre easy gewesen! Vor allem der Rest bei de, ähm, nach dem Part wäre halt so easy gewesen. Bei denen, wo wir waren. Ich mach mal hier Musik an. Mal gucken. Oh. G gibt's, gibt's keine Musik? So. Ja. Ja, okay. F in den Chat. F in den Chat. Wer sagt? F in den Chat. F in den Chat. F in die Kommentare. F in den Chat. In den, in den, in den, den Roblox-Chat, F F F. Also los. Noch bei dem Sound damit man es richtig hören kann.